Herzlich willkommen, willkommen, Bertrand Loison. Vielen Dank, dass du den Weg nach Bern gefunden hast. Bertrand Loison ist Vizedirektor des BFS Bundesamt für Statistik in Neuchâtel. Er ist Abteilungsleiter der Abteilung Datenwissenschaften, KI und statistische Methoden. Ähm, ich würde sagen, Bertrand Loison ist die perfekte Person, um über KI in der Verwaltung zu sprechen. Er ist auch Schweizer Vertreter der UN im UNO-Expertenkomitee für Big Data und Data Science. Er ist auch in verschiedenen anderen Gremien, insbesondere auch verantwortlich für die, das Kompetenznetzwerk Künstliche Intelligenz. Der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Der Frau wird heute zu uns sprechen ähm, über KI in der Verwaltung, Anwendungen, Herausforderungen heute und morgen. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank. Danke. Gut. Äh, wie gesagt, ich werde auf Deutsch sprechen. Meine Muttersprache ist Französisch, aber es sollte nicht trotz klappen. Äh, ich habe jetzt 20 Minuten, um mein ziemlich komplexes Thema anzusprechen. Ich möchte aber beginnen mit, wir können sehr viele Artikel lesen über Kai. Wir werden heute unter verschiedenen Blickwinkeln Kai anschauen und für mich ist es wirklich ein Anliegen, dass wir auch ein bisschen nicht nur die technischen Aspekte besichtigen, aber auch die Auswirkungen von Kai auf unsere Gesellschaft generell. Man hört sehr viel über das Potenzial von generative AI, aber auch das Gefahr für die Stellen, der Arbeitsmarkt. Ich würde wirklich stark empfehlen, diese Artikel zu lesen, wenn Sie zehn Minuten Zeit haben. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel über generative AI. Das ist in Englisch ungefähr sechs Seiten. Und Sie werden sehen, wie Sie den Vergleich machen mit Gutenberg und der Bibel, <lacht> mehrere Jahrhunderte. Was, hat, was ist das Potenzial, schlussendlich, und, und wie könnte es einen Einfluss haben auf unsere Gesellschaft? Gut, jetzt was haben wir innerhalb der Bundesverwaltung gemacht? Back in 2019, Sie wissen es, der Bundesrat hat einen Expertenbericht bestellt. Und da wurde, vielleicht einige von, von Ihnen wurden, haben auch mitgearbeitet, es war ein bisschen eine Standortbestimmung, wo stehen wir in der Schweiz, was müssen wir tun, müssen wir etwas überhaupt tun, ja, nein. Und äh, es gab für alle Bereiche, Energie, Landwirtschaft und so weiter, hat man wirklich das im Detail angeschaut. Und für die Verwaltung gab es auch ein Kapitel. Nun, was ist geschehen seit Dezember 2019? Es gab zwei Maßnahmen. Erste Sache, das ist, und das ist ein Baseline, Ich werde kurz das präsentieren. Das ist diese KI-Leitlinie für den Bund. Ich werde kurz erklären, was es ist. Der Bundesrat hat aber auch eine zweite Auftrag erteilt. Er hat die Frage gestellt: Wie sollten wir uns organisieren mit dieser KI-Geschichte? Also was wäre eine geeignete Form, vorwärts zu kommen? Mit einem so vielseitigen äh, Thema wie Kai. Und es gab eine, äh, ich gehe nicht in die Details, ich habe so viel, so ich weiß es nicht, äh, publiziert wurde, aber es gab eine erste Etappe mit fünf Varianten und dann hat der Bundesrat eine Variante ausgewählt und das ist der, schlussendlich dieser Entscheidung, die zu ein Kompetenznetzwerk geführt hat. Was ist die Geschichte? Nun, was finden wir in dieser KI-Leitlinie? Das ist ein Orientierungsrahmen, es wurde äh, vom SBFI, äh, also die Arbeit wurde vom SBFI äh, gesteuert. Es gibt sieben äh, Leitlinien und die gelten als Orientierungsrahmen für die ganze Bundesverwaltung. Das heißt, wenn man KI, also Algorithmen generell gesprochen, einsetzen will, haben die Amtsleitung die Verantwortung, das zu beabsichtigen. Und wenn Sie das lesen, Sie werden auch sehen, dass diese Leitlinien sagen ganz klar, dass es schon bestehende Gesetze gibt. Zum Beispiel Datenschutz oder andere Gesetze. Und das, dass sie immer noch Gültigkeit haben. Okay. Das ist eine wichtige Sache. Zweite Sache, diese, das ist diese CNA, kompetenznetzwerk Das ist bei uns angesiedelt, aber wir machen das natürlich nicht. Allein, wir haben eine Begleitgruppe, eine Arbeitsgruppe mit der BK, das EDI, das Finanzdepartement, das VBS und so weiter und so fort. Und wir treffen uns regelmäßig. Die Idee hier ist, Dienstleistungen anzubieten und die Öffentlichkeit zu, info zu informieren, über, über was geschieht innerhalb der Bundesverwaltung. Gut, ganz kurz, was machen wir? Wie, ich werde dir nachher kurz zeigen, aber wir arbeiten eine Terminologie. Es tönt ein bisschen peinlich, vielleicht, aber es kann helfen, wenn die, gleiche Leut, wenn die Leute die gleiche Sprache sprechen, vor allem wenn es um KI geht. Wir haben auch ein Portfolio von, von Kai-relevanten Projekten und wir probieren ein Netzwerk aufzubauen. Jetzt möchte ich schnell kurz erklären, was ist die Idee hinter diesem Netzwerk das heißt, wir haben zum Beispiel einen Knotenpunkt Recht, Knotenpunkt Algorithmen? es werden noch andere geben, Ethik, Infrastruktur und so weiter und so fort. Was ist die Idee hinter die Kulissen? Ist zu sagen, okay, zum Beispiel für den Knotenpunkt Recht, wir haben die Völkerrecht, äh, wir haben natürlich die BJ dabei und das Vacuum, wie aber auch SATW. Also ich bin die, die Akademie für Wissenschaft und wir bündeln die Kräfte. Rund um die Thematik Recht. Das heißt, wenn ein Amt ein Projekt starten möchte, anstatt dass er das von Null beginnt, er kann diesen Knotenpunkt fragen. Und hier haben wir die richtigen Leute. Es geht genauso für die Algorithmen. Wir machen das im BFS mit diesem Data Science Competence Center. Wir machen das nicht allein. Wir machen das wie die beiden ETA. Weil wir brauchen die natürlich und so weiter und so fort. Das ist die Idee. Voilà, das wurde gemacht. Dann, was ist Kai? Man hat mich gefragt, vorher haben Sie sehr gute Erklärungen. Ich werde sie ziemlich schnell bekommen, was ist Kai? Es gibt in dieser Definition, in dieser Terminologie, wir haben auch definiert, was Kai ist und was Kai ist nicht. Vielleicht ganz kurz, dass wir heute von der gleichen Sprache äh, gleiche Sache sprechen. Was ist der Ma? Der größte Unterschied zwischen der traditionellen Programmierung, vor 35 Jahren habe ich gelernt äh, zu programmieren, es gab eine, eine Fachperson, diese Fachperson hat Regeln, Fachregeln definiert, es wurde achtgottiger oder mit einem Rules Engine und am Schluss, bevor es in die Produktion ging, man hat das abgenommen. Es war klar, <lacht> gehegelt, das ist die traditionelle Art. Mit ML-Modellen, was ist die learning modelle was ist der Schlussendlich ist der große Unterschied, also man konstruiert Algorithmen äh, gestützt auf, also mit der Unterstützung von Computern, Idee ist induktiv von den Daten zu lernen und man, man hat am Ende des Tages ein statistisches Modell. Man muss das einfach so sagen. Es gibt keine und es erlaubt zum Beispiel Klassifikation oder Vorhersagen. Das ist wirklich und ja, mein, der größte Unterschied ist wirklich, dass der Mensch definiert nicht mehr wirklich die Heigen. Das ist wirklich der Grundsatzunterschied. Dann habe ich über generative Krei zwei Slides. ich habe das ist nach dem ausgezeichneten Vortrag von Paulina werde ich das <lacht> überspringen. Es bringt nicht sehr viel. Ein anderes Konzept möchte ich trotzdem einführen, dass wir heute für der gleiche Sprache sprechen. Das ist das GIGO-Paradigma. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder nicht. Garbage in, Garbage out. Gut, was ist das Prinzip? Wenn Sie schlechte Daten haben und das perfekte Algorithmen, am Ende werden Sie Garbage haben. Wenn Sie perfekte Daten haben, das existiert nicht, aber... Machen wir die Assumptions, die Hypothese, es gibt perfekte Daten, aber eine Garbage-Modelle, am Ende werden sie garbage haben. Und das ist die reale Welt. Es gibt Curated Data, es gibt Curated Models und Trusted Results. Was heißt das jetzt? Zum Beispiel ChatGPT. Was sind die Daten? Was man weiß, das ist nicht das ganze World Wide Web. Okay? Mit den Bias, die, die Sie finden können mit diesen Daten. Die Algorithmen ist GPT, das ist OpenAI, das ist in den US Und es erklärt sehr viel am Ende des Tages. Die Antwort kann sehr gut sein für gewisse Fragen, vielleicht oh für gewisse andere Fragen oder wirklich schlecht. Und das Problem, das ist eigentlich, dass wir, wir wissen es nicht. Welche Daten effektiv genutzt nicht, wie ob, sie, ob es ein Hank Hanking gibt bei der Qualität der Daten und wie das Modell schlussendlich aussieht. Ich habe ein Beispiel bei uns genommen, da habe ich eine einfach, gebe ich zu, aber wir nutzen äh, KI für äh, ARL-Statistik. Das ist eine ganz andere Herausgabe, wir nutzen die Daten von SysTopo. Wir tragen. Wir haben Vertrauen in unsere Kollegen, wir vertrauen die Daten, wir haben wir, wir nutzen das Conventional Neuronal Network als Modell, wir haben das bei uns, wir haben das parametrisiert und wir wissen, wie es funktioniert. Es gibt nachher zig Kontrolle und wir haben den Eindruck, dass wir die Daten und das Modell beherrschen. Es führt zu einer nächste Sache, das ist die Geopolitik von KI. Äh, und für das erste Mal, würde ich sagen, äh, im Dezember letztes Jahr hat die EU und äh, die US haben eine ziemlich wichtige erste Sitzung gehabt, um zu diskutieren über, über das Gefahr die Grenzen von, äh, von Kai. Und ich hoffe, mit diesem Bild kann ich auch eine Botschaft geben. Und diese Botschaft ist... Wenn man von diesen Algorithmen spricht, das haben wir in meinem Beispiel gesehen, es gibt auch die Frage von Digital Sovereignty, die eine Rolle spielt. Es kommt darauf an, wo die Daten sind, wo die Algorithmen sind und das wird uns beschäftigen. Die zweite Sache, es wird, das ist vielleicht für Ihre nächste Konferenz, wie beschafft man solche Systeme? Also wenn vielleicht ein Teil in der Schweiz gemacht wurde, das Algorithmen läuft, vielleicht äh, in ein anderes Land, wie, wie beschafft man das? Gut. Wie ist KI genutzt beim Bund? Also die erste Sache, äh, ich habe, Sie können das finden, ne? das ist je drei Monate aktualisiert. Wir, wir führen eine Liste von KI-Projekten. Also die wichtigen kai projekte sind aufgelistet, das ist noch kein Register als solches, aber das ist trotzdem machen wir das und wir probieren es sehr seriös zu machen. Es bringt Transparenz, Projektübersicht, über was geschieht in der Bundesverwaltung. Sie, alle Projekte sind aufgelistet mit zig Merkmale. Es geht von, wer ist verantwortlich, über welche Daten, welche Algorithmen, was ist das Fachziel, schlussendlich, wieso macht man das am Ende des Tages. Das können Sie äh, downloaden, das ist kein Problem. Wo stehen wir in der Tat? Also man sieht zurzeit, wir haben sehr viele Prototypen. Das heißt, wir haben sehr, noch nicht sehr viele, die in der Produktion sind. Äh, ist auch in der Natur der Sache, würde ich sagen. Das ist, es läuft einiges, aber wir sie sind, wir sind auch die Departemente, die wo, wo tätig sind. Sehr interessant finde ich ist, weil heute die Veranstaltung heißt KI. Und KI, also die Regel, die man hat bei uns, ist, es muss datenintensiv sein und das muss eine repetitive Charakter haben. Sonst, äh, um wirklich über KI zu sprechen. Wenn man die Projekte wirklich, habe ich ein bisschen seriös analysiert, man sieht, dass ungefähr 240 Prozent aber wirklich diese Idee, eine Effizienzsteigerung zu, zu haben. Die andere, das ist mehr Erkenntnisgewinn. Das wäre mehr, also insgesamt, wenn man die beiden nimmt, was ist Data Science, Teil von Data Science ist natürlich KI. Nun, welche Technologie ist, also man sieht Texterkennung, Bildererkennung, ich will nicht alles lesen, das ist ungefähr, was heute genutzt wird. Wir haben eine Bundesverwaltung äh, durch die verschiedenen Departemente. Eine andere interessante Sache, das ist, wer sind die Zielgruppe? Wieso macht man das? Wieso nutzt man Kai? Man sieht, das ist noch sehr intern. Es gibt noch vier, die, nach, die wirklich einen eine direkten Kontakt man so sagen, mit der breiten Öffentlichkeit. Und ich würde auch sagen, man muss das nicht einfach so billig anschauen haben es für uns gesehen, wenn wir diese Arrial Statistik, wenn wir das in die Produktion genommen haben. Glauben Sie mich, wenn ich sagen, das sind Tonen von, von Seiten, die geschrieben wurden, um, um wirklich zu erklären, was wir machen und nachher, wie werden wir über die Zeit diese Algorithmen managen. Das ist auch eine Sache. Und wer ist für was verantwortlich? Das ist nicht einfach gemacht. Ne? Okay, dann äh, vielleicht die Chancen und die Risiken. Ich hoffe, äh, ich werde nicht zu viel Zeit verlieren äh, über die Chancen. Ich glaube, eine Technologie kann für gute oder schlechte genutzt werden. Das ist nicht neu, es wird nicht anders mit KI sein. Äh, ich glaube, es gibt aber wirklich, ein, man hat mit Paulina vorher gesehen, es gibt ein Potenzial, vielleicht ein bisschen die Administration äh, zu reduzieren in gewisser Art und Weise. Man sieht auch zum Beispiel, man könnte das nutzen, um Probleme anzugehen, bevor sie auftauchen. Denken wir einmal an die Energiekrise oder Gaskrise. Vielleicht gibt es da ein gewisses Potenzial mit der Smart City. Es gibt auch Potenzial. Es gibt zig Anwendungsfälle. Ich könnte während Teil referieren und Sie werden müde. Das bringt nicht sehr viel. Aber wir müssen auch die positiven Aspekte sehen. Es gibt ein Potenzial und wir müssen probieren die zu nutzen, aber müssen wir müssen auch ein gewisse Rahmen setzen, okay. Nun die Industrie, das kommt von der Industrie diese drei Punkte. Es gibt auch Industrie, die das vielleicht mit einem anderen Brinkwinkel das entwickelt worden. Und da, ich glaube hier, das ist die große Fragezeichen, ist wo setzen wir Grenzen und um diese Grenzen zu setzen haben wir Leute, die man gewählt hat, und ich glaube, die sind dafür, sage ich, die geeignete Person, die geeignete Gruppe, um ein bisschen die Spielregeln zu definieren. Wenn wir es nicht tun, es gibt schon Risiken, die mit drei verbunden sind. Ich meine zum Beispiel Privatsphäre, das heißt Gesichtserkennung. Das ist gut und schön, aber das ist ein vielleicht äh, muss man das schon in irgendeiner Form wissen, wer macht was? Und nachher, was ist das Potenzial, wenn man beginnt, zum Beispiel diese Information mit anderen Datenquellen zu verknüpfen? Das wäre hier ein Risiko. Man braucht einen politischen Diskurs in eine Demokratie. Und ich muss nicht erklären, was geschehen ist mit Cambridge Analytics. Das ist ein Beispiel, ich wollte noch x andere nennen. Und ich habe das müssen wir... Das nimmt mich am Ersten ich hoffe, es wird heute... Wir werden nicht nur über Algorithmen sprechen, sondern auch über das. Menschenrechte, Demokratie und ein Herz stark engen, eng zusammen. Ja, ich muss Gas geben. Das haben Sie gelesen. Der Rest. Und jetzt, wir haben nicht, nichts gemacht beim Bund. Wir haben äh, primär das CNAI. Wir haben das Data Science Competence Center gegründet und wir haben eine Data Wissenschaftsstrategie. Es wurde verabschiedet vom Bundesrat. Diese Themen wurden adressiert. Es gibt auch andere Strategien, by the way. Diese Themen wurden adressiert. Es gab Folgeaufträge und wir arbeiten daran. Es ist nicht so, dass wir nicht gemacht haben, absolut nicht. Aber es gibt noch Verbesserungspotenziale. Ich denke zum Beispiel an Literacy. Das ist der erste Punkt, Bund Kantone zusammen, meiner Meinung nach, sollten wirklich über Data Science Literacy, Chi Literacy, Statistical Literacy, Data Literacy, einen Schritt vorwärts machen. Man könnte über Zulassung sprechen, wie beschafft man, wann ist es erlaubt, wann ist es nicht erlaubt, etwas zu tun. Das Problem, das ist gut und schön, aber man muss, wenn man etwas messen will muss man ein Baseline haben und zurzeit so die einzige Baseline, die wir wirklich haben, das sind diese ki richtlinien also man kann noch lange über Messungen sprechen, wenn man die Baseline nicht definiert hat, wird es wird ziemlich schwierig zu messen. Voilà. Und am Ende des da meine Schlussfolgerung. Das, das, mein, das bedeutet nicht, dass ich diese Meinung teile. Es ist ein Thema KI. Einige denken, wir müssen es regulieren. Der Bundesrat hat am, im Dezember gesagt, äh, dass wir einen Rahmen, er hat dieses, dieses Text genehmigt, dass wir einen Rahmen geben müssen. Und ich möchte am Schluss, das wir mein letztes Wort sein, drei Sachen sagen. Erstens, man muss verstehen, wenn man wirklich es verstehen, wenn man regulieren will, das Thema wirklich verstehen, sonst ist es einfach schwierig und mit KI ist es schwierig zu verstehen, als was geschieht. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, Wissenschaft und Wirtschaft müssen einbezogen werden und die dritte Sache, dass wir müssen diese Innovation in der Schweiz nicht zu stark bremsen, wenn wir zu enge Regeln definieren. Voilà. Ich hoffe, ich war nicht zu lang. Ich bin fertig.